Miau! und damit willkommen zu Gato Roboto. Roboto, Robot, Robot. Robo? Wie, wie auch immer, auf jeden Fall zu Gato Roboto. Ähm dieses Spiel ist so eine Art Metroidvania, könnte man sagen. Ähm ich habe noch nichts dazu angeschaut, es wird alles blind gespielt. Ich äh, werde versuchen 100% zu machen, also das ist mein Ziel. Ich werde es nicht versprechen, aber es ist auf jeden Fall mein Ziel 100% zu machen. Ich denke mal nicht, dass es so schwer ist, deshalb werde ich es wahrscheinlich schaffen. Und ähm ja, ich hatte einfach Bock auf dieses Spiel Ich habe es so auf Steam gesehen ähm, Es kommt in Schwarz-Weiß-Stil wo, wo ich nichts gegen habe Ich dachte mir einfach, okay, cool Der Hauptprotagonist ist ein, eine Katze In einem roboter kostüm Und ich dachte, was sieht richtig sick aus Ich spiele mir das jetzt äh, und äh, ohne das jetzt Und dann stream wir es Ja, äh, seltsame Begrüßung, wie auch immer ähm, Ja, wie gesagt, wir werden soll ich, äh, 100% schaffen Machen, schaffen, vielleicht <lacht> Ich weiß nicht, aber. ich und würde ich sagen, fangen wir an mit dem Spiel. Ähm, ja, wie gesagt. Ich werde versuchen, 100% zu machen. Ich bin bleibt. Gary an Missionszentrum. Missionszentrum, bitte komm, Ende. Hier ist das Missionszentrum, Ende. Kommandant, ich empfange ein Signal von einem kleinen Planeten auf meiner Route. Die Koordinaten lauten 42069. Ende. Die Koordinaten stimmen mit denen einer unseren, unserer Forschungseinrichtungen überein. Wahrscheinlich ein falscher Alarm. Lieutenant, diese Einrichtung ist schon seit langem verlassen. Ende. Ich bitte um Erlaubnis, mir das anzusehen, Commander. Ende. Nähern Sie sich vorsichtig, Lieutenant. Ende. Jawohl, Commander. Ich nähere mich dem Ziel. Vorbereitungen auf. Gary, wir haben den Sicht Sichtkontakt verloren. Wir stürzen ab. Halt dich fest, Kätzchen. Uff, ich kann mich nicht bewegen. Ich muss von Anfang an schon sagen, ich liebe diese diese Stimme, in diesen Texten. Das erinnert mich komplett an äh, so Spielen wie äh, Shibirubo oder Banjo-Kazooie, keine Ahnung, was gibt's noch. Animal Crossing so ein bisschen. feiere ich. Aber ich lebe. Hallo, kann mich jemand hören? Was? Kiki, mein Kätzchen. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Kiki. Ich stecke in diesem Schiff fest. Kiki, du wirst an meiner Stelle losgehen müssen. Rede ich gerade wirklich mit einer Katze? Tut mir leid, Kätzchen. Ich stehe vor einer Beförderung und kann mir kein weiteres Missgeschick erlauben. In diesen Forschungsanlagen gibt es meist einen steuerbaren sicherheits mac Lass uns sehen ob wir einen finden. Ich werde dich über dein Funkhalsband Funk führen. Hör einfach auf meine Stimme. Viel Glück. Braves Kätzchen. Oh, jetzt können wir uns bewegen. Okay. Ich kann springen, was kann ich noch. Ich kann äh, schreien. Okay, ich kann springen und schreien. Ist noch irgendwas? Okay, ich habe eine Karte. Oh. Aha. Ich glaube, das hat man noch nicht sehen. Okay, cool. Okay. Das Springen, daran muss ich mich gewöhnen. Dann das Springen das ist anders als in anderen Spielen. Also, das kann man jetzt nicht so gut vergleichen wie mit Mario zum Beispiel. Bei Mario spielt man ganz anders als hier. Okay, da muss ich mich noch gerade gewöhnen. Nicht Schlechtes, ist einfach nur eine Umgewöhnung. Ähm. Um, ja. Okay, ich denke mal, wir sollen hier nach rechts lagen. Oh, interessant, wenn man hier solche. Okay, sehr interessant. Wenn man hier so hoch springt, dann ändert sich die Animation von der Katze. Dann geht hier so ein bisschen seitlich. Seht ihr das? das? Ist ein bisschen seitlich dann. Okay, interessant. Vielleicht äh, hat das mit irgendeinem. Oh, kann ich den Walljump machen? Das sieht so aus. Vielleicht kann ich einen Walljump machen. Wir werden es noch rausfinden. Nee. Obwohl, doch, vielleicht. Doch, ich glaube, ich kann einen Worldjob machen. Na, wie auch immer. Hier kommen wir nicht lang. Okay, dann gehen wir einen anderen Weg. Dann geht hier wohl doch nicht lang. Karte sagt, rechts geht zwar lang. Hier geht aber auch nach unten, angeblich. Ah! Ah! dafür ist das okay ich dachte schon irgendwas muss das doch gut sein wir können einfach wenn wir an der wand springen können wir die wand hochklettern das ist cool das ist ziemlich cool oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. stimmt etwas nicht kiki ja, wir sind wasserscheu. Kiki, sag bloß, du hast Angst vor dem bisschen Wasser. Das ist der einzige Weg, der weiterführt, Kiki. Du musst da reingehen, Kiki. Auf die eine oder andere Art. Buh. <lacht> er hat uns erschreckt. Okay, wir können nicht schwimmen. Okay. Okay, interessant. Kann ich da hoch? Oh, ich kann hier hoch. Okay, bringt nichts. Ja doch gut. Da brauchen wir nicht schwimmen. Dann können wir so rüber. Brauchen wir nicht schwimmen. Das ist doch gut für Kiki. Die kleine Kiki. Wo will sie denn lang? Sag die Karte. Okay, nach links geht's nicht, also nach unten. Okay. Ich werde mich wahrscheinlich öfters an die Karte orientieren. Okay, hier ist eine Wand. Die können wir nicht aufbrechen. Das geht nicht. Okay. Wow. Okay, ich habe gerade wirklich... Ich kriege gerade wirklich so Metroid-Vibes. Das sieht halt alles wirklich so wie Metroid aus. Nur halt in schwarz-weiß. Ähm. Okay. Geht ziemlich weit nach unten hier. Hoffentlich ist das hier der wichtige Weg. Was wäre es cool? Oh, eine floppy Gut gemacht, Kiki. Wird auf diese Plattform, um den Anzug anzulegen. Okay. Sieh mal einer an, Kiki. Er scheint irgendwie zu passen. Drücke zum Ablegen, Y. Jetzt, da du ausgerüstet bist, ist es an der Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. <lacht> Braves Kätzchen. Oh, mit Y können wir wieder raus. Oh, cool. Okay, mit B kommt hier so Dampf raus. Oh, mit X können wir schießen. Oh, yeah. Cool. Ignoriert bitte hier unten die Zeit. Die bedeutet eigentlich rein gar nichts. Kann ich die ausmachen? Kann ich die ausmachen? Na, ist auch egal. Da steht es auch an der Seite. Man kann so raus. Y. -N -N -G, was heißt das denn? Oh? oh mein Gott! Gegner! Zerstört sie! Ich sind Roboter, wie es mir scheint. Okay. Oh Gott, die verfolgen mich. Okay. Die, die sind erledigt. Aua! Was soll das denn? Nicht gerade höflich. Okay, das ist kaputt. Das ist ein Nest. Oder was, wo das war. Okay, wir können nicht mal in der Wand klettern mit dem Kostüm. Mit dem Roboter. Okay, ich weiß nicht, ob der böse war. Oh, wir können die D Dinge abschießen und dann können wir rein. Das funktioniert nicht. Okay, B macht immer noch nichts. Okay. Er mich an. Oh, ja, er schadet nicht. Okay, und da geht rechts die Energieleiste runter. Alles klar. Okay, das macht Sinn. Warum ist noch so ein Schlängelviech? Komm mal her. Yeah. Okay, da kommen wir nicht hoch. Nee, wir können viel... Wir können nicht so hoch, auf jeden Fall. Nee, wir können nicht so hoch springen. Was, hier schon? <lacht> okay. Oh, hab ich nicht gesehen. Ups. Aber ich muss mir aufpassen. ist du Schwarz weiß Muss wir gucken, was sind die Gegner, was nicht. Oh, was ist das schön schönes? Kiki hat einen Energy Kill erhalten. Kiki, du hast einen Energy gefunden. Maximale Energie wurde erhöht. Gute Arbeit, Kiki. Miau. Cool. Weiß ich nicht, ob das so gut ist, direkt am Anfang des einem mehr Leben zu geben, aber okay. Aua, ich kann nicht mit dem Outfit unter Wasser. Okay. Ach, dafür ist das hier da. Ja, okay, macht Sinn. Alles klar. So, und jetzt können wir bestimmt nach rechts, oder? Wow. Einfach ausweichen. Aua. Okay, ich muss noch ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Die sind Frösche, die sind gemein. Ich bin geheilt. Cool, danke schön. Okay, wo sind wir jetzt? Sind all diese weißen Punkte Räume? Kann das sein? Okay, wir können nach rechts oder nach unten. Ich würde mal vorschlagen, gehen wir nach unten. Das ist schon sehr interessant. Sand. Okay, vielleicht war das doch keine so gute Idee. Wo bin ich? Nee, hier gibt es nichts. Äh, war das so eine gute Idee? Ich weiß nicht. Oh, oh, aua. Das war klar. Ah, oh, das Wasser. Da oben ist ein Nest. Kaputt. Okay. Gibt hier irgendwas? Ich glaube, ich bin einfach äh, gerade im Kreis gelaufen, oder? Okay, du bist kaputt. Da ist noch eins. Wo oh, wir können nach rechts, was ist denn hier rechts? Oh, Bossraum! Oh na, okay, kein Boss, aber so ein paar Gegner in einem Raum eingesperrt mit mir. Aber ich hab's geschafft. Und das heißt, wir können okay, nun nach rechts. Und hier rechts? Moment. Kann Kiki runter? Ja? Kann sie oder kann er? Weiß nicht, welches schlechtes Kiki ist. Aber ich glaube, Gato heißt übersetzt Kater. Deshalb würde ich eher auf männlich tippen. Obwohl Kiki eigentlich. Soweit ich es weiß. Ich weiß ja nicht, ob ja, männliche Katzen kennt, die Kiki heißen. Also ich kenne nur weibliche. Ähm. Wer kann ich nicht unter Wasser atmen? Solange ich will. Vielleicht. Okay. Interessant. Ich glaube, wir kommen aber nicht weiter, oder? Ich glaube, das ist für später oder so. Na. Nee, ich glaube, hier soll ich nicht lang. Alles klar, dann gehen wir mal hier nach links weiter. Was gibt's denn? Hier? Gar nichts. Äh, das ist nicht gut. Ich bin so ein bisschen stuck. Ich bin stuck. Äh, Moment. Ich bin nicht stuck. Ich kann mit Kiki doch hier hoch. Oder? Ja, ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Verdammt, da komme ich aber gar nicht lang. Oh nein! Arme Kiki! Das wollte ich nicht, es tut mir leid. Ah, jetzt ist das Sound nicht mehr erkundet. Ja, ist okay. Wir sollen da wahrscheinlich noch gar nicht lang. Gehen wir einfach hier lang. Äh... Hä, ja, aber hier auch nicht lang. Irgendwie kann ich die Dinger aber gar nicht zerstören. Irgendwas... Irgendwas verpasse ich bestimmt. Und dann denke ich mal, will das Spiel doch, dass ich runtergehe? Habe ich hier vielleicht irgendwas verpasst? Musste ich hier irgendwas machen? Was ich gesehen habe? Hm... Ah, man kann den Sprung doch schaffen. Okay. Ah. Okay, ich glaube, ich schreit einfach das Ganze raus. Ich habe gerade überall nachgeschaut, wo ich lang muss. Hier kann man lang. Und nun können wir hier rüberhuschen. Und hier gibt es einen Power-Up. Kiki hat ein Raketenmodul erhalten. Kiki, du hast eine Rakete gefunden. Drücke B, um sie einzusetzen. Zerstöre Steine. Erhöhe deine Sprungweite. Miau. Miau. Ende und aus. Okay, cool. Dann holen wir uns unser Roboterkostüm wieder. Dschung. Und nun können wir Raketen schießen. Ah, wir können aber nicht zu viele Raketen schießen, sonst überhitzt äh, das. Äh, sonst überhitzt der Roboter. Bam. Bam. Bam. Das Revier oder? Oh ja, können wir. Cool. Hey, hey, hey, hey. Weg da. Weil oh, ich hier so ein Nest. Aua, wow, Was hat er? Unsere Verfröschis. Oh, Oder oben kann ich nicht wegspringen. Aber was ist da unten? Ich will keinen gucken, ob da unten. Dann den ganzen Gegner, wenn irgendwas versteckt ist. Kann ja sein. Ne, das kann ich jetzt nicht. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, oh, man soll nach. So ganz nach oben so genau Habt ihr schon gesehen links die leiste Ist kurz vor überhitzen wenn ich zwei hintereinander schieße muss ich aufpassen aber bestimmt gibt es dafür auch schon wieder ein paar ähm, upgrades später kann mir sehr gut vorstellen okay. ha, jetzt sind wir wieder hier Ah, sieh mal an, wo wir jetzt sind. Oh, und jetzt kommen wir wahrscheinlich hier rechts weiter. Genau. Und noch ein Update. Great. Oder nur ein Safepoint. Okay, es ist nur ein Safepoint. Okay, dann gehen wir mal noch links lang. Oh, eine Maus. Was quiekt da so? Kiki, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Oh mein Gott. eine Ein, ein richtiger Bosskampf. Aua, aua, aua. Wir kämpfen gegen eine Roboter-Maus. Aua. Aua, okay, ich stell mich sehr schlecht an. Oh Gott. Hä? Okay. ich hier denn aus? Das ohne Witz. Oh oh, was hat da vor? Oh, oh, oh Okay Ah, Mist Okay, da haben wir es nicht geschafft Okay, wir können aber von vorne anfangen Okay, was muss ich machen? da unten durch ich weiß nicht wie ich dem ausweiche einfach abwarten ah, aber das reiten noch an der Wand ab okay das hat geklappt komm her okay das kann ich besser ausweichen ach vielleicht kann ich äh Ah, doch, doch, doch, beides macht Damage. Beides macht Schaden. Raketen und. äh, Schuss. Okay. Das ist sehr gut zu wissen. Aua. Oh, Nein, bitte nicht sterben. Okay. Ja, ja, genau. Geh nach oben, geh nach oben. Was kann ich viel besser. Die arme Maus. Es muss getan werden. Oh mein Gott. Okay. Wow. Hey, hey, hey, hey. Spann dich! Autsch! Ich meine... Miau? Äh... Hat die Maus gesprochen? Ich habe anscheinend eine Menge Blut verloren. Geh weiter, Kätzchen. Ich zähle auf dich. Oh Gott, oh Rats Achievement. Cool, okay, dann haben wir wohl am Ende noch mal einen kleinen Bosskampf gemacht, einen Rattenkampf. Cool, okay, Na, noch einmal wir nicht auf, wir gucken uns noch ein bisschen um, bis zum nächsten von würde ich sagen, das wird dann glaube ich genug für die erste Folge. Da unten ist Wasser, da, oh, da unten geht es lang es lang? Ich würde gerne erstmal abspeichern dass dann in der nächsten Folge abchecken Oh, das hat auch geklappt So komme ich natürlich auch nach oben Hm Was gibt's denn hier Schönes? Okay Moment, aber ich will mal ganz kurz absteigen Weil Ich glaube, dass es da unten irgendwas cooles gibt Warte, was ist denn eigentlich hier links? Nichts Okay, was ist dann da rechts? Ich weiß nicht, ob ich das schon lang soll, aber ich bin sehr interessiert. Oh! Ja, cool! Kiki hat einen Energy erhalten! Yay! Jetzt haben wir mehr Leben! Okay, das hat sich gelohnt. Das ist ein cooles Secret. Okay. Und genau deshalb mag ich solche Spiele, einfach weil man äh, durch Erkunden, durch sowas Erkunden äh, ganz schöne Kneppe, Lohnungen bekommen kann. Jetzt haben wir nämlich acht Leben, diese acht Energiepunkte. Yay! Hier sind ein paar Frösche. Ja, die Frösche werden kalt gemacht. Okay. Ah, jetzt sind wir hier. Falls du euch erinnert. Hm, ja. Okay. Äh, was gibt's hier? Hm. Ich will mal gucken, was es hier oben gibt. Hm. Okay. Komm her. Äh. Und ist auch weg. Ist hier oben nur ein Rückweg oder ist ja auch irgendwas Besonderes? Nur ein Rückweg. Trotzdem cool. Ja. Nur ein Rückweg. mich ein bisschen treffen lassen aber ich glaube wenn wir hier lang gehen ach so hier auf dem boden sind äh, sehe ich die ich kennen die nie das ist natürlich nicht gut Okay, da komme ich nicht ran da oben ist das einer. ich habe ich zumindest gesehen ja ja yeah, yeah. ja die froggies die man nimmer ich glaube da komme ich nur hoch wenn ich über hochkletter aber es bringt mir nichts oh Gott die Fliege das bringt nichts. Da komme ich nicht hoch. Ich kann die hier unten nicht abschießen. Und da komme ich auch nicht so hoch. Hm. Vielleicht finden wir ja noch ein Power-Up. Ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal aufhören und in der nächsten Folge weitermachen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge dabei. Bei Gato Roboto. Miau.